und Mathematik.lu eine Agenda erstellen. Funktion Agenda und als in ihrer ganzen Klasse oder just spezifische Schüler ein oder mehr Agenda zu erstellen, mit einer oder mehr Aufgaben, die in einer bestimmten Periode sollen oder müssen gemacht Für eine Agenda zu erstellen, klicken mal links auf den Agenda-Menü und auf Pluszeichen und rechts. Auf diesem Schirm müsst ihr herausfinden, was die Schüler Schüler wollt an der Agenda uweisen Der Text, Diagnose Test, Diagnosetest, layer an und oder Ausschlusstest. Dann könnt ihr entweder ein ganzes Modul auswählen oder ein Teil von den Aufgaben. Für bestimmten Aufgaben der rest sichern, müsst ihr entweder auf Agenda Personalisé und Créer un nouvel Agenda Personalisier klicken oder den Ausstellungslogo an vom Modul. Auf diesem Schirm bestimmt ihr den Zeitraum, den die Schüler kriegen, für das Aufgaben zu erledigen. Nachdem wir auf ob suivant klicken, bestimmen wir, ob wir das Agenda mit der ganzen Klasse teilen oder just mit vereinzelte Schüler. Schülern. Auf diesem Schirm bestimmen wir auch, ob die Schüler gezwungen gehen für ein Aufgabe nicht zu erledigen, auch wenn sie am Vierer schon gemerkt haben. Wenn das auf. Von der Agenda erstellt das kann das noch immer vollständig geändert All Alle Agenda beinhaltet auch ihr Rapport darüber, was für ein Schüler, was für ein Item schon solide du. Dank der Funktion Agenda-Dealen kann alle Agenda mit allen Anseignern dank dem erstellige Code gedeelt gehen. Für ein Agenda zu importieren, guckt ein entsprechendes Video. Alle Agenda kann archiviert gehen, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Kann in der auch am 4. archiviert Agenda rekuperieren dank den der links Agenda archiviert